Ein hallo und herzlich willkommen hier beim Metalizer zurück bei Railroot. Wir schauen uns wie versprochen die Endloskarten an. Bei den Endloskarten ist es so, dass wir fast bei Null starten und äh, über Forschung und Technik neue Sachen freischalten können. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt auf der Karte Berlin. Und ähm, ja, wir haben hier ein vordefiniertes Streckennetz, aber wir können uns eben neue Techniken freischalten. Mit diesen Techniken kann es zum Beispiel sein, dass die Züge automatisch angenommen werden. Schnellere Gleise, automatische Signale, ähm, farbliche Hervorhebung von einzelnen Zügen, Bahnhöfen und so weiter. Das Ganze schauen wir uns jetzt an. Am Anfang ist es so, dass wir schon ein paar Züge haben, die automatisch reinkommen. Das sehen wir auch unten am Fahrplan. Wir sehen, wo welch, also an, an welchem Bahnhof welcher Zug zu welcher Zeit ankommt. Und wir können natürlich auch neue Verträge abschließen. Bei diesen neuen Verträgen ist es so, dass ihr schauen solltet, zu welchen Zeiten eure Gleise oder eure Strecken ähm, noch nicht so voll sind. Ich habe jetzt hier einfach mal direkt einen angenommen, weil ich gesehen habe, ah, da habe ich noch ungefähr 20 Minuten Zeit, bis der nächste Zug kommt. Hab das dann direkt gemacht. Und jetzt sehen wir, wir müssen den Zug annehmen, sagen, okay, fahr bitte auf einem entsprechenden Gleis rein. Und Ziel ist es jetzt, dass wir Gesundbrunnen, die Berliner kennt es vielleicht, mit Charlottenburg verbinden. Das können wir dann über die Gleise machen. Und wir brauchen natürlich auch noch Signale. Und ihr seht, einige der Signale sind ausgegraut hier an der Stelle oder auch einige der Gleise sind ausgegraut. Die müssen wir eben über Forschung freischalten. Und Forschung funktioniert wie folgt. Wir absolvieren diese ähm, Aufträge. Wir sehen oben in der Mitte einen Bereich. Dort gibt es eine grüne Lokomotive und eine rote mit jeweils einer Null davor. Das sind unsere Punkte, die wir investieren können. Und beziehungsweise auch Erfahrungspunkte genannt, die können wir nutzen, um eben entsprechend neue Sachen freizuschalten. Zum Beispiel auch das automatische Wenden von Zügen, denn äh, im Moment ist es so, dass wir die Züge noch am Bahnhof selbst wenden müssen. Also wir müssen alles selbst machen. Im späteren Verlauf ist es aber so, dass wir äh, sehr viel automatisieren können. Und ich schaue jetzt auch eben, welche Verträge kann ich annehmen, welche kann ich ablehnen, weil manches ist halt einfach noch nicht erreichbar und ähm, neben der Tatsache, dass wir Züge abfertigen, können wir es natürlich auch so handhaben, dass wir äh, Geld verdienen. Und zwar verdienen wir Geld damit, indem wir halt eben die Züge abfertigen. Jetzt habe ich zweimal abfertigen gesagt. Naja, aber ähm, das macht ja nichts. Wir sehen im Übrigen auch, wir können uns neue Bahnhöfe und äh, Zwischenteilabschnitte... Zwischenteilabschnitte? Ist das ein Wort? Nein. Teilabschnitte von Strecken zusätzlich freischalten. Dazu brauchen wir eben, wie gesagt, entsprechend Geld. Und Geld bekommen wir halt eben, indem wir Züge abfertigen. Also relativ simpel. Wenn das im wahren Leben auch so wäre, dass ich als Fahrdienstleiter Geld verdiene, weil ich Züge abfertige, ich glaube, dann würden das sehr, sehr viele machen, weil sie dann, glaube ich, relativ schnell reich werden würden. Also ähm, in Railroad ist es so, dass wir relativ viel Geld verdienen, aber wir müssen natürlich auch alles selber bauen und die ganzen Strecken managen und verwalten. Also, das ist schon ähm, ja ein bisschen Arbeit. Und auch wenn ihr jetzt zum ersten Mal Railroad seht und denkt, so, hör, das, die Grafik ist aber, ist ja schon ein bisschen minimalistisch. Ja, das stimmt. Und ich habe auch gedacht, so, hm, ist das ein Spiel für mich? Ich hatte es tatsächlich mal auf meiner Wishlist gehabt, ähm, habe dann aber freundlicherweise vom Entwickler durch Zufall eher einen Key bekommen und dachte, ja, okay, cool, mache ich mal. Ähm, vielen Dank auch nochmal an der Stelle dafür. Ähm, und genau, habe er gedacht, ich schaue es mir mal an. Und mittlerweile habe ich schon knapp 15 Stunden im Spiel. Und es macht echt Spaß. Gerade auch mal so zwischendurch. Man hat mal eine halbe Stunde Zeit und denkt so, ach ja, jetzt so ein paar Züge abfertigen. Wäre noch was. Äh, tatsächlich macht das echt Laune. Und auch die Musik dahinter ist ziemlich entspannt. Ähm, ist so eine leichte Klaviermusik. Und vor allen Dingen ist es so bei der Musik auch, man Sie, man empfindet sie nicht als Störfaktor. Sie läuft halt so mit und ähm, sorgt dafür, dass man so ein bisschen auch zur Ruhe kommt. Deswegen würde ich euch auch empfehlen, äh, vielleicht zu Beginn nicht unbedingt den Wellenmodus zu spielen, weil ähm, die ersten Wellen sind einfach, ja, aber danach wird es stressig. Deswegen guckt das hier am besten ähm, den normalen Modus. Spielt. Und hier sehen wir jetzt übrigens auch, ich habe versehentlich diesen Güterzug, also GZ, ähm, steht dann für Güterzug in dem Fall, der muss durchfahren und ich habe versehentlich den Gleisabschnitt freigegeben, obwohl noch ein anderer Zug auf dem Gleis unterwegs war, dementsprechend habe ich eine kleine Strafe bekommen dafür. Umgehen können wir das Ganze, indem wir zum Beispiel Signale setzen, äh, damit wir die Strecke in verschiedene Blöcke unterteilen und dann läuft das auch. Und ja, wir sehen, es geht so langsam voran. Und mit jeder Abfertigung, also jedem Zug, den wir abfertigen, für den erhalten wir eben grüne Züge. Später gibt es auch noch andere Zugtypen, äh, beispielsweise ein ICE, der uns dann rote Punkte bringt. Oder auch Güterzüge. Güterzüge sind auch super gut, um rote Erfahrungspunkte zu erhalten. Wir können die Zeit jederzeit vorspulen. Also können sie schneller machen, langsamer machen. Also ob 5 15-fach, 25-fach. Gerade zu Beginn kann man öfter mal einfach ein bisschen schneller vorspulen, weil mit einfacher Geschwindigkeit ist halt schon so, Oh, da oben steht ein Zug, okay, der wartet da jetzt noch 10 Minuten, hm, okay, dann spule ich halt mal ein bisschen vor. Dann geht es halt ein bisschen schneller, gerade wenn halt nichts passiert. Ihr bekommt aber auch immer akustische Signale, wenn irgendwo ein Zug äh, in den Bahnhof einfährt. Später wird es auch noch so sein, also man kann später mit Forschungspunkten auch noch freischalten, dass man das Gleis ändern kann, auf dem ein Zug einfährt. Das ist vor allen Dingen hilfreich, weil wir sehen jetzt hier, der RB 6751 soll auf Gleis 2 oder 3 reinfahren und ähm, manchmal ist das Gleis aber besetzt. Und was bedeutet das? Jetzt haben wir eine Strafe bekommen, falscher Bahnsteig, ich habe ihn nämlich auf Gleis 2 geschickt, obwohl er eigentlich auf Gleis 3 in Ruhleben einfahren sollte. In Charlottenburg soll er jetzt auch auf Gleis 3 einfahren, das klappt zum Glück, fährt dann aber auch wieder zurück nach Ruhleben. So, und jetzt haben wir hier, sehen wir, wir haben diesen Vertrag abgeschlossen. Wir mussten ja einfach den Zug hin und her schicken und können gucken, wie viele Punkte hat er generiert. Und ich habe gemerkt, na, nee, das passt nicht so ganz. Ähm, dementsprechend habe ich den Vertrag abgelehnt, ohne dafür eine Strafe zu bekommen. Wir bekommen natürlich auch Verträge rein für Bahnhöfe, die wir noch gar nicht angeschlossen haben. Auch die lehne ich zu Beginn ab, solange ich noch nicht ausreichend Geld habe. Denn ähm, auch wenn wir jetzt hier 13.750 Credits Geld, Money, was auch immer haben, <lacht> ähm, bedeutet das nicht, dass wir auch richtig weit entfernte Bahnhöfe erreichen können, weil manchmal, wie sieht es hier, allein ein Gleis kostet 1500 und ähm, eine Schiene oder einen Schienenpart, das sehen wir auch gleich, die sind auch nicht gerade günstig, die kosten nicht mal ebenso 50 Credits, sondern äh, kosten ein wenig mehr. Und ich habe jetzt hier überlegt, wie mache ich das am besten? Ich muss einen neuen Zug anschließen, ich habe dann die Beuselstraße verbunden als Bahnhof um einfach mal zu gucken, dass ich da mal ein bisschen vorankomme. Und ähm, da habe ich gedacht, hm, ja, aber ich habe ja einen Gesundbrunnen, auch nur ein Gleis. Vielleicht soll ich da mal ein zweites machen. Naja, warten wir ein bisschen ab, bis wir ein bisschen Geld haben. Ich bin zum Beispiel jemand, in Spielen, äh, wenn ich irgendwie Erfahrungspunkte habe, irgendwas freischalten kann. Und mal als Beispiel, ich habe fünf Erfahrungspunkte und irgendwas zum Freischalten kostet vier. Dann denke ich mir so, oh, soll ich das jetzt machen? Dann habe ich ja überhaupt nur noch einen Erfahrungspunkt. Hm, vielleicht nicht so cool. Mache ich dann eher nicht. Ich warte dann eher, dass ich mehr Punkte bekomme. Und mehr Punkte habe. Ich weiß nicht, das ist so eine Macke von mir. Keine Ahnung, ob es euch auch so geht. Ähm, aber ja, wir sehen jetzt hier übrigens, das ist dieses äh, Erfahrungsmenü, also Systemverbesserungen. Und wir sehen, für die meisten Sachen brauchen wir so fünf im Schnitt. Also für die, für die erste Stufe. Und ähm, ja, ich habe jetzt gerade drei. Deswegen lasse ich den Güterzug hier einfach mal durchfahren per Vertrag. Und stellt gleich die Weichen entsprechend und hier ist es halt eben auch echt schön und einfach gehalten. Ich sehe mit dieser grünen Linie, äh, in welchem Bereich der Zug gerade unterwegs ist oder welchen Streckenabschnitt er als nächstes besucht. Und das Gute ist, es gibt auch Community-Karten, also auch die, die Railroad-Community hat da einige Sachen erstellt. Das ist äh, ziemlich cool. Also ich habe auch in Hamburg schon mal gespielt, äh, meine Heimatstadt. Und da kennt man natürlich dann irgendwie die Bahnhöfe und die Bahnhofsnamen. In Berlin kenne ich mich nicht so gut aus, um ehrlich zu sein. Aber so ein paar, Charlottenburg zum Beispiel, okay, das hat mir was gesagt. Das wusste ich, okay, Charlottenburg kennt man. Ruhleben zum Beispiel hat mir nichts gesagt. Und auch Gesundbrunnen habe ich, um ehrlich zu sein, nie gehört. Grünewald, oder Grunewald besser gesagt, das ist schon eher was, was man mal gehört hat. Und ich glaube, Beuselstraße sagt mir auch was, aber nagelt mich nicht drauf fest. Ich glaube, ich war einmal am Brandenburger Tor, um ehrlich zu sein. Aber sonst kenne ich mich in Berlin gar nicht aus. Und natürlich äh, bei The Bus. Bei The Bus bin ich auch durch Berlin durchgefahren. Ähm, da gibt es auf dem GameStar-Kanal ein ganz cooles Video. Ich habe ja auch, äh, oder ich arbeite immer noch für die GameStar. Ähm, habe ja auch ein paar Videos gemacht und habe da das äh, Testvideo zu The Bus gemacht. <lacht> und, ähm, ah, das war sehr witzig. Mit 80 schön durch Berlin durchfahren. Und dann gab es in den Kommentaren, einige geschrieben haben so, ja, oh, mit 80, äh, aber nicht gerade Simulationstreu. Dann haben andere geschrieben, hey, ich, ich komme aus Berlin, weißt du? Wisst, und äh, da sind die Busfahrer so. Und ich halt okay, schön. <lacht> ja, kann ich mir aber gut vorstellen. Ich kenne auch Taxifahrer. Ich bin früher auch Taxi gefahren in Hamburg und so. Also nicht als Taxifahrer, sondern als Fahrgast. Und manchmal sind die Taxifahrer echt sportlich unterwegs. Also in der 50er-Zone gibt es auch schon Leute, die mit 80 da durchheizen. Ähm, naja. Ähm, nichtsdestotrotz, wir sehen übrigens hier, äh, wie teuer Gleise sind. Nämlich, um genau zu sein, 800. 800 Credits für einen Gleisabschnitt, das ist nicht gerade günstig, da muss man schon echt, und wir sehen es auch, ich habe 2550 Credits jetzt noch über, von ehemals über 13.000, 14 14.000 und konnte gerade so die Beuselstraße das andere Gleis kaufen, also ähm, spart ein bisschen Geld. Ich meine, ihr kriegt natürlich auch gutes Geld, wenn ihr Züge abfertigt, aber grundsätzlich, äh, ja, würde ich ein bisschen darauf achten wie ihr mit dem Geld haushaltet. Und wir sehen übrigens auch, wenn wir mit der Maus drüber fahren, sehen wir, wohin der Zug fährt. In dem Fall jetzt nach Charlottenburg, Gleis 3. Das passte da alles. Oben in Gesundbrunnen, der die Regionalbahn 3080, wird noch abgefertigt gerade ähm, und fährt dann jetzt eben los. Und wir sehen jetzt auch hier, ich habe jetzt nochmal zusätzlich neue Routen. Und äh, in dem Fall jetzt von Charlottenburg bzw. Gesundbrunnen nach Charlottenburg. Naja, dann nehme ich doch einfach mal an. Kann ja nicht schaden, ein bisschen mehr Geld davon zu haben. Und dementsprechend, ihr merkt jetzt schon, ich habe drei Züge äh, auf unserem Streckennetz hier gerade. Und muss die alle verwalten und haushalten. Und habe natürlich gehofft, oh Gott, das bitte nicht irgendwo noch einen anderen Zug reinfahren. Ähm, weil ich bin ja auch im Moment nur eingleisig unterwegs. Und dementsprechend äh, ist das immer so ein bisschen ein Glücksspiel auch. Ich meine, wenn ihr den, den Fahrplan im Blick habt, seht ihr eigentlich ganz gut, wo ihr noch Lücken im Fahrplan habt. Wo ihr nochmal nachsteuern könnt. Das ist dann ziemlich praktisch und einfach. Aber grundsätzlich ist es wirklich so, ihr müsst ein wenig schauen. Und es gibt auch keine Information darüber, wie viele Fahrgäste einsteigen oder aussteigen oder ob es eine Kapazität da irgendwie gibt. Ihr könnt einfach Züge rausballern, wie ihr möchtet. Das heißt, ihr müsst da wirklich nicht drauf achten. In Ruhe leben beispielsweise steht jetzt nicht da, da warten jetzt 200 Leute am, am Gleis. Bitte mal irgendwie drei Züge hinschicken. Nein, lasst die einfach durchfahren. Schickt sie einfach raus, und das passt dann schon. Also das ist ja wahrscheinlich auch das, was die Deutsche Bahn sagt. Schickt alles raus, was wir haben an Zügen. Es warten überall Menschen. <lacht> ähm, ja, so ungefähr stelle ich mir das bei der Deutschen Bahn vor. Wobei, gut, 9-Euro-Ticket hin oder her. Ähm, Sylt habe ich übrigens noch nicht gesehen. Äh, wobei Sylt hat, glaube ich, auch nur eine einzige, einen einzigen Bahnhof in, in Westerland direkt. Ähm, da müsste man wahrscheinlich dann irgendwie nochmal eine andere Karte bauen, wo Westerland dann quasi separat angegeben ist. Wir sehen aber auch hier beim minimalistischen Design, es gibt diese weißen Striche, da können Züge nicht durchfahren. Das heißt, das sind irgendwie ähm, Grenzen, Absperrungen, ja, man weiß es nicht. Genau, jetzt habe ich hier den Vertrag übrigens angenommen, habe auch direkt 3000 bekommen, das heißt, der Zug kommt jetzt nach Vertragsunterzeichnung in regelmäßigen Abständen nach dem vorher definierten Zeitraum an, möchte abgefertigt werden und wir kassieren dafür dann ein bisschen Geld. Und habe ich natürlich auch noch weiteren Zügen geguckt, gedacht, oh, was kann ich nochmal annehmen, kann ich nochmal, will ich was annehmen, ah nee ah, vielleicht eher doch nicht. Ich bin da eher auf der vorsichtigeren Seite, um ehrlich zu sein, weil ich denke mir halt lieber am Anfang ein bisschen weniger Züge, dafür ein bisschen weniger Stress und dann kann man später immer nochmal nachjustieren und nachsteuern. Ich habe jetzt hier geguckt, was ich machen kann, Automatisierung und habe gedacht, ja, automatische Zugannahme könnte eine Option sein, habe geguckt, äh, Bahnsteigzuweiser, wo muss ich hin? Ähm, es gibt natürlich auch die Steuerung hier. Das heißt, ähm, wir können halt mehr Bahnhöfe machen, wir können mehr Gleise platzieren, die Blöcke automatisch äh, definieren. Und dann habe ich halt hier nochmal geguckt bei der Stellwerksoberfläche. Auch hier gibt es echt eine Menge, wie ihr seht. Also man kann hier richtig, richtig viel machen. Ähm, und ich habe gesagt, ja, nee, ich will aber Güterzüge haben. Ich möchte neue Verträge haben, wo Güterzüge reinkommen, damit ich auch ein bisschen rote Punkte äh, generieren kann. Und hier sehe ich jetzt, okay, die Regionalbahn... Gleis 3 möchte nach Charlottenburg rüber. Ich glaube, ja, okay, ist ja easy going. Einmal die Weiche neu stellen. Fertig. Jetzt kann ich hier schon den nächsten Zug rein. Auch direkt auf Gleis 3 annehmen. Der fährt auch rüber nach Charlottenburg auf Gleis 1 und fährt dann wieder zurück. Also auch relativ easy going. Jo, apropos easy going. Äh, wir haben jetzt ja auch schon wieder knapp 15 Minuten. Das geht echt ziemlich schnell, wenn ich das hier so sehe. Ähm, muss ich auch dazu sagen, ich spreche die Sachen ja im Nachgang ein. Also, ich spiele ein bisschen und dann sitze ich hier vor und erzähle so ein bisschen euch was. Ähm, je nachdem, ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren mich wissen lassen, wie es euch gefallen hat, ob ihr mehr von Railroad sehen möchtet. Äh, ansonsten wird es natürlich auch wieder weiterhin demnächst neue Simulationen bei mir auf dem Kanal geben. Da ist äh, einiges in Planung und in Arbeit. Würde ich mich freuen, wenn ihr da natürlich auch einschaltet. Wenn ihr noch Anmerkungen habt, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ja. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Und ihr wisst ja, die ganzen Schnickschnack-Glocke aktivieren, bla bla. Macht es, wie ihr möchtet. Ich freue mich auf jeden Fall. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, habt einen schönen Tag, Abend, Morgen, äh, Wochenende. Einen schönen Start in die Woche. Kommt gut ins Wochenende rein, je nachdem wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer.